Ja, hallo, es ist Ivan nochmal hier da. Heute werden wir oder werde ich äh, Kunden äh, für einen Ausflug dann nach Süden fahren. Äh, das, die sind jetzt die dritten Kunden, die ich dann nach der Pandemie hier habe. Ja? Und hoffentlich dann kommen mehr Kunden zu uns hier in Lombok. Ja? Besonders muss ich sagen, Lombok ist halt dann. Sehr schön, also das ist noch sehr ursprünglich, gute Straßen und man kann viel hier unternehmen, Schnorcheln oder Wanderungen, Bergwanderung zum Beispiel, kann man hier auf, die, auf, die, auf den Rind nicht hochgehen. Ja? Oder einfach mal Spazierfahrt oder das Spaziergang, meine ich ja, durch, den, durch die Reichsfelder. Das ist sehr, sehr schön, ja? dass man auch schon viel von den von der Ursprünglichkeit der indonesischen Bevölkerung oder von den Sasak-Leute hier äh, ansehen kann. Ja? Also das ist äh, sehr empfehlenswert. Ja? Also ich fahre heute mit den Kunden, mit den Gästen nach Süden. Wir werden eine Schnorkelfahrt machen, also wir werden den ganzen Tag hier unterwegs sein. Ja? Also wir, wir, machen, wir werden dreitägige Rundreise machen, also das nennen wir dann Schnorchel-Safari, also es geht ja rund um die Insel und wir werden dann in verschiedenen Ecken der Insel auf den Gilis dort schnorcheln, ja. Da gibt es Möglichkeit, die schöne Insel oder eine abgelegene Insel im Süden zu besuchen und werden wir dann dort schnorcheln. Da sind drei kleine Inseln, die wir dann oder ich dann oft da unterwegs gewesen bin, ja. Und das ist äh, wunderschön, sehr abgelegen ja. und hoffentlich sind wir auch noch immer noch alleine da. Ich war auch schon vor einem Monat dort und waren wir dann alleine. Also gerade kurz nach der, äh, der Wiedereröffnung äh, der Insel Lombok, nach der Pandemie. Ja. Jetzt ist ja schon ein Monat her und wir werden dann schauen, wie wir das heute erleben werden. Ja. Also, nach Süden fahren wir und dann von Süden aus, dann werden wir dann weiter nach Kuta fahren. Also, ich werde die Gäste nach Kuta anschließend dann fahren, wo die dann äh, die nächste Übernachtung haben. Ja. Und das bei an dem zweiten Tag, dann nämlich morgen, ja, dem nächsten Tag, dann werden wir dann weiter nach Ping Beach fahren. Da gibt es Möglichkeit auch wieder zu schnorcheln, aber was besonders von der Schnorchelfahrt im Osten ist, ist das Schwimmen mit dem Haien. Ja. Schauen wir mal, ob wir dann wirklich mit Haien schwimmen werden. Aber ich bin ja oft da gewesen. Da haben wir auch immer welche gesehen. Die Baby, die Baby Hai, ja, die Baby Haie. Und dann ein Pinkwiss ist einer der bekannten Stränder bei uns. Ja, einer der bekannten Strändern. Also da sind zwar auch schon viele bekannte Strände bei uns ja, im Süden, wie zum Beispiel Slonplanak oder Mawun oder Kuta oder Tanjunga an, ja. Und ich würde sagen, das müssen Sie unbedingt äh, sich anschauen, ja. Oder dort fahren und dort ein bisschen Strände genießen, ja. Und dann in dem dritten Tag werde ich dann, also morgen, morgen abends, ja, werde ich dann die Gäste weiter nach Tetebatu fahren, ja. Der Tebatu ist eine schöne Ecke, besonders äh, das Dorf liegt mitten der Reisfelder und man kann dort auch schon wieder noch mal die Ursprünglichkeit der Sasak-Leute miterleben. Ja, und weiter übernachten und die da für eine Nacht und in dem nächsten Tag werden wir noch weiter die Schnorchelsafari machen. Den letzten Tag, dann fahren wir dann nach Osten oder sagen wir mal nach. Äh, Nordosten, ja, da, gibt's Gili, na, äh, da gibt es dann Gilina, da gibt es dann Gilikundo, ja, also drei Gili's sind da auch, ja, und dann werden wir dann auch dort schnorcheln und dann anschließend dann werden wir dann von dort aus äh, zu dem nächsten Hotel äh, weiterfahren. Also dreitägige Rundreise ist auch schon so angenehm, das heißt, man kann auch schon viel von der Insel sehen, ja. Okay, dann werden wir dann sehen, dann bleiben Sie bei mir in dem Kanal hier, da werden Sie dann auch schon viel von der Insel auch mitbekommen. Ja. <lacht> ja, aber ist es okay oder nein? Ja, ja. <lacht> ja also, Moment. ja, so gut, ja, so können wir jetzt schon fahren. Wir können los, ja, okay, sehr schön. Sind schon viele Touristen hier? Nein, noch nicht. Ja. Ihr seid die dritte gestern jetzt von oh. dir, ja? also nach der Pandemie. Ja? ja, Ja, also das war hart, ne? Ja, Pandemie. Ist ja. So hoffentlich wird es besser. Ich glaube auch schon Europa auch schon schwierig jetzt hier. Ja? Also wegen Pandemie auch, ne? auch dazu noch wegen Krieg. ja? ja. Hoffentlich wird das nicht schlimmer. Ja? Aber jetzt, ihr habt Urlaub, dann äh, ihr muss einfach mal den Urlaub genießen. Ja? ja, Einfach mal die Landschaft genießen und auch ein bisschen etwas von der, von der Insel kann ich auch euch rüberbringen, äh, wie alles dann euch bei uns. Ja? Aber es ja, ist schon eine, ein Urlaub, eine Urlaubinsel, wo viele Touristen zu uns kommen, aber sehr viele sind die noch nicht, ja. aber ich meine, das ist ja so Nachbarninsel von Bali und von Bali kommen auch schon Touristen hierher, ja. also damals gab es direkt Flug von Singapur, äh, aber dann jetzt warten wir noch ein bisschen, ja, bis der Flug wieder da ist, früher auch schon viele Touristen zu uns direkt von Singapur hier rüberflogen, ja. Diese Ecke ist ja Mangsit heißt es. Ja. Also gerade wird auch schon ein Hotel hier gebaut. Ja. Und da sind auch schon ein paar andere Hotels ja, direkt am Strand, genau wie Diva ja. äh, Katamaran heißt es dann. Überall? Äh, nur meistens hier im Westen und im Süden. Ja. Im Osten noch nicht so viel. Ja. Aber ich glaube, da werden wir noch kommen, besonders nach, der, nach dem großen Rennen von MotoGP äh, Anfang des Jahres. Ja? Also <lacht> kamen vielleicht auch schon die Investoren her und haben angeschaut, ah, die Insel ist noch leer und äh, die können da irgendwie mal auf Geschäfte anfangen ja? Ja. und so weiter. Ne? Eigentlich äh, auch die einheimischen mehr Touristen haben, ja, weil die halt dann die Nachbarninsel gesehen haben, ah, da können die Leute halt dann auch schon besser äh, äh, leben, ja. ja. Also es ist einen großen Unterschied, wie die Leute dort wohnen und wie die Ja, genau, ja. Und ja, heute werden wir dann auch schon was äh, sehen. ja, ähm, Schnorcheln zum Beispiel eine der schönen Aktivitäten bei uns hier dass man auch schon irgendwie auch ein bisschen faulenzen, entspannen so das mal auch schon schnorcheln, ja. Und die Straßen sind schon sehr gut, ja. es ist leer. <lacht> Noch nicht so viel los, ja? Und dann wir fahren jetzt Richtung Singigi, Singigi ist Zentrum, ja? Eigentlich, also von dem Hotel Diva äh, braucht man nur fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Taxi zu fahren. Ja? Dann äh, ist man dort im Zentrum, ja? -Guy -Guy. wo man auch gut essen kann, äh, da man äh, dort auch ein bisschen Spaziergang machen kann, ein bisschen Shopping. Ja? Da endet die Tour ja am dritten Tag, oder? Äh, hier in, in Sengigi, ja? Ja, genau, ja. also das heißt, wir machen äh, den letzten Tag auch den Ausflug äh, normal so und dann endet sich dann hier. Ja. Ja. Wo ist dann das Hotel das nächste Mal? Ähm, auch in wo ich mal Okay. Ja, da können wir später auch machen. Sheraton Singigi. Oh ja, Sheraton, das ist ja... Diese Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Wir werden oh. vorbeifahren, ich kann <lacht> euch zeigen. <ja. lacht> <lacht> Fünf-Sterne. <lacht> so, die Sterne wird, wird so auch bezeichnet, Fünf-Sterne bei uns, ja, aber ist vielleicht nicht so zu vergleichen mit Fünf-Sterne dort in Europa, ne? Ja, also ist eine andere Werte oder Kategorie oder sowas, ne? ja, wir haben noch hauptsächlich geguckt, ob der Strand schön ist. Ah ja, eigentlich der Stand ist ja schöner bei euch hier in die hier. Sheraton, ja. Da ja. ja. ja, ist so ein schönes Wetter, ja. können wir auch schon sehr schön schnorcheln. Habt ihr Schnorchelzeuge dabei? Ja. Yes. Sehr schön, ja. Ja, da stehen Leute hier mitten in der Straße, die. Äh, sammeln Spender an, für Moschee, ja, also okay. zur, zum Moscheeaufbau äh, werden Spender hier angesammelt, also von Leuten, ja, also das heißt, die Leute spenden auch gerne ja, für die Moschee, obwohl vielleicht die eigenen Häuser nicht so ganz schön sind, ja, aber die Moschee müssen immer schon schön sein. <lacht> ja, Ey, wir müssen noch mal an den Bankautomaten halten. Mhm. Dann müssen wir heute Oder warten Sie? Mhm. Ja, können wir machen. Wenn es ein gibt, auch gibt es genug äh, Geldautomaten. Okay. Also gut. <lacht> Ist, äh, das ist die Insel Bali, eigentlich sieht man ja von hier aus. Äh, ist aber ein bisschen schön. Ja. Und wie heißt das Hotel in Puta? Hotel? Ja. Okay. Edelweiß umstehen. Edelweiß umstehen. Das, das war doch. Wir... Ja, ja. Das werden wir finden. <lacht> Da hier ist Sheraton äh, hier unten. Ne? Das ist der Strand von Ceraton. Ja. Ja. Ihr könnt von unten später, wenn ihr hier wohnt, yeah? ja. dann hier so ein bisschen Spaziergang machen hier hoch. Yeah? Vom Hotel raus und dann links hoch. Dann von hier aus äh, kann man auch so ein bisschen Bild machen von dem Strand des Hotels. Und das ist Zentrum ja. Und dann seid ihr nicht so weit weg zum Essen. Abend zum Beispiel sind viele Restaurants der Hauptstraße entlang. Ja, ja da gibt es dann bei uns diese sogenannte Straßenrestaurant oder sowas. Ne? Ja, die liegen an der Straße einfach. Ne? Aber die sind aber schon international. Ne? Ja. Wo denn äh, Ich habe das studiert. ja. Mhm. Ich wollte am Anfang Deutschlehrer werden, das ist der Sheraton nochmal, das ist der Eingang, Lobby, ist dort, ja, jetzt werden wir dann hinfahren, wo hast Zum du studiert? Ich habe ja in Yogyakarta studiert, da gibt es dann eine Uni, wo man Deutsch lernen kann, ja, oder studieren kann, da hatte ich früher so Deutsch, Deutschlehrer auch, ja. also ein Deutscher, der als Lehrer von dem Goethe-Institut hier. Ja. Wow. Okay. Und besonders aber die Arbeit hier mache mach ich schon seit langem jetzt hier. Ja? Ich habe ja 1991 angefangen mit der Arbeit. Ja, ja? <lacht> genau, ja. Früher am aller Anfang, ja, gab es noch gab es schon viele Deutschen, die bei uns unterwegs waren, aber die waren meistens schon irgendwie mal die Senioren, also die dann mit großen Gruppen unterwegs waren, ja. Und ja, dann habe ich da angefangen und habe ich meistens die Führung für große Gruppe gemacht, ja, für die Senioren. Ja. Und war schon lange Strecke, also von Westjava zum Beispiel bis nach Osten bis Bali, ja. Also das wäre ungefähr 1000 Kilometer, ja. 1000 Kilometer vom Westen nach Osten. Ja. Und das ist jetzt Zentrum, ja da sind schon ein paar Hotels auch geschlossen also noch geschlossen Geschäfte ja da könnt ihr abends Spaziergang machen aber sitzt auch schon wie zu aus ja aber weiß es nicht ja vielleicht abends äh, sind die auch schon auf oder nachmittags ja da ist auch schon Kaffee, ja Café e dort ja. da kann man gut auch schon da geht's. Ja, auch Essen gehen, ja, die Geschäfte sind noch zu, ja. Mit, äh, du hast gefragt wegen Affen, ne? Ja? ja. Bei Affen bin ich ein bisschen vorsichtig, ja, weil die oft auch schon ein bisschen aggressiv sind, ja. Ja, die können beißen und so, also ich habe selber nicht erfahren, dass die dann irgendwie mal mich gebissen hätten, ja, aber ich habe schon manchmal gehört, dass sie dann auch Leute beißen, aber wir können irgendwo mal welche sehen. Es gibt eigentlich auch schon auf dem Weg hin, aber ein richtiger Affenwald, aber da sind ja dann schon ein bisschen wild hier dort. Ja? Ja. Da werden wir dann, ich meine, da ist ein Tempel, wo auch Affen gibt, ja? also genauso wie auch Bali. Ne? Ja. Das kommen, dass dorthin auch viele Touristen kommen und die füttern die und so werden die dann oft beigebracht sage ich mal mit Menschen äh, äh, umzugehen ja aber oft dann dadurch werden die dann auch aggressiv wenn die überhaupt nichts bekommen von den Menschen dann die sind ja böse zeigen die Zähne klettern hoch und ja also klettern auf den Körper ja, genau, wenn, wenn die überhaupt kein, kein, kein Futter bekommen ja, von den ja, Leuten, ja. Ne? Die, die klauen auch schon, ne? Na, wenn ihr auf Bali seid, dann äh, da werdet ihr auch bestimmt dort welche sehen, ja? also welche besuchen, weil erst dann immer das angeboten wird, ja? aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, ja, ja und äh, ja, die sind, die sind zwar auch schon, wie sagt man, die süße Annehmer, süße Tiere, und ja, das ist schon schön mal das zu beobachten. Ne? Ja. Ja. ja. Ja, gestern sind wir ein bisschen spaziert, da haben wir schon drei, vier Stück gesehen. Ah ja. Ganz unautbar, ne? oh, gut. <lacht> ja, die sind überall eigentlich bei uns. Ja, ja das ist schön. Das gibt es leider bei uns nicht. <lacht> <lacht> ja, die sind, es ist, das wäre vielleicht so, zu kalt bei euch, ne? Wahrscheinlich ja. <lacht> da schon. muss man irgendwie mal einen dann mitnehmen und dann... Stimmt. lassen. lassen, ne? Ja. <lacht> da dann... <lacht> ja, ist äh, eigentlich, wenn man hier auf Lombok ist, dann sieht man auch schon äh, die Nuance, ja. Also die, wie sagt man, ähm, da gibt man, hat man auch schon irgendwie mal das Gefühl, wie auf Bali, weil es dann auch Stempel auch hier gibt, ja, äh, da kann man auch Stempel hier besichtigen, weil Balinesen und die Hinduisten bei uns auch hier leben. Ja. Das heißt, wir können auch schon sehr gut nebeneinander zusammenleben. Ja. Da gibt es dann auch schon bei uns im Westteil der Insel, also jetzt hier, also mehr dann in der Stadt drin, auch schon ein Dorf, wo dann nur die Hinduisten wohnen. Die Häuser sehen sie genauso wie auf Bali aus, ja? Und die Menschen leben genauso wie die dort auf Bali, mit Opfergaben zum Beispiel. Da gibt es zu bestimmter Zeit auch äh, Zeremonien, ja? Da gibt es immer viele Feiertage, ja? ja. Äh, Feiertage bei dem bei, in dem Hinduismus, ja? Dass es auch schon immer gefeiert wird, zum Beispiel Vollmond, zunehmender Mond, ja? abnehmen und sowas, ne? Also wie sagt man besser? Zunehmende? Ja. ja. ja. Und es wird immer gefeiert. Ja? Und äh, zu den Totterfeiern zum Beispiel ist es noch schon, schon mehr los. Ja? Äh, weil es dann auch schon, weil die Leichen zum Beispiel oder die Toten auch äh, verbrannt werden oder äh, begraben. Werden, ja Und dann ist kostet sehr viel oder sehr teuer, ja? dass man auch schon sogar auch, das ganze Leben sparen muss. Ja? Aber es gibt auch schon eine Lösung für die Familie zum Beispiel, die halt kein genug Geld haben, dann müssen die dann auch schon, werden die dann auch von, von, von Nachbarn oder von Familien unterstützt, ja, dann müssen sie wenn das kein genug Geld gibt, ja, dann müssen die dann halt auch warten, da, da, dafür müssen die dann, müssen die Leichen dann erstmal für Jahre, jahrelang erstmal begraben, ja, und dann die Leichen nochmal begraben, und dann nach vielen Jahren, wenn die dann, wenn die Familie genug Geld haben, dann werden die Leichen gesammelt, ja, auch wieder ausgegraben, und die, äh, die, die Knochen zum Beispiel gesammelt, und dann verpackt. Ja. ja, also so läuft alles bei uns, manchmal ist es auch, äh, nach unserer Ansicht äh, ist schon ein komplizierter äh, Maßnahmen ja? also für, für eine F äh, Zeremonie als Totenzeremonie, aber das muss, die, müssen, die Leute müssen das machen. Ja?